Liebe Studierende äh, der Fakultät SLK, ich bin Alexander Lasch und neben Roswitha Böhm ähm, einer der Studiendekaner unserer Fakultät an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften. Wie Sie sicherlich äh, in den letzten Tagen bemerkt haben, steuern wir auf ein sehr besonderes Sommersemester zu, nämlich ein Sommersemester, bei dem die Präsenzlehre ausgesetzt ist und wir deswegen zur Lehre in den digitalen Raum gehen. Allerdings laufen die Vorbereitungen dafür an unserer Fakultät äh, mit Hochtouren und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen reibungslosen Start zum Sommersemester realisieren können. Wir brauchen aber natürlich dazu Ihre Kreativität, Unterstützung und Hilfe und außerdem auch ein wenig Leidensbereitschaft, denn das Ganze wird mutmaßlich nicht ohne Fehler äh, ablaufen und starten können. Aber ich bin hier sehr zuversichtlich, dass... Sie uns die entsprechenden Spielräume zugestehen und sich selbst freilich auch. Ähm, vielleicht ganz kurz, was äh, Sie erwartet an Voraussetzungen in diesem Semester, nämlich dass wir eine, uns auf eine organisatorische Basis geeinigt haben. Das ist in diesem Fall Opal und E-Mail. Sie brauchen ein Minimum an technischer Grundausstattung, um sich äh, digital zu informieren und mit anderen zusammenzuarbeiten. Ähm, empfohlen sei ein Laptop oder Notebook mit einer herkömmlichen technischen Ausstattung, idealerweise eine Kamera. Und wenn Sie es haben, nutzen Sie doch bitte ein Headset. Dafür gibt es ganz einfache Alternativen, nämlich die Headsets, die Ihnen mitgeliefert werden, unter anderem bei Smartphones. Schauen Sie mal hier. Testen Sie die vorher aus. Wenn Sie keines haben, überlegen Sie sich tatsächlich, ob Sie sich eines zulegen. Denn für Videokonferenzen und äh, Gespräche in Chat-Rooms oder in virtuellen Räumen ist es immer sehr anstrengend, wenn einer der beteiligten Partner nicht über ein professionelles Headset verfügt. Das muss jetzt kein Funk-Headset wie dieses sein. Kaufen Sie sich irgendeines äh, für 4 Euro ähm, im nächsten Supermarkt Ihrer Wahl an der Kasse. Ähm, zur gemeinsamen Zielstellung, darauf arbeiten wir hoffentlich hin, dass sich natürlich in Zeiten der ähm, Digitalisierung von Lehrveranstaltungen auch der Charakter von Lehre ändert. Die Idee wäre, dass man hier in den Seminaren die auch mit digitaler Unterstützung laufen, wenigstens drei Ziele formuliert, explizit, die Sie als Studierende erreicht haben sollten, wenn Sie das Seminar besuchen, also das heißt, dass man in der Planung vom Ende her denkt und nicht wie es sonst in akademischen Seminaren manchmal üblich ist, dass man sich auch für die Entwicklung eines Seminarthemas etwas Zeit nimmt. Wünschenswert wäre, dass Sie zusammenarbeiten, dass Sie sich gemeinsam auf bestimmte Projekte konzentrieren und dann die Ihnen gegebenen Tools so kreativ und flexibel wie möglich einsetzen. Und wie gesagt, das kann von der E-Mail über ähm, die Produktion von Präsentationen, über die Präsentation von Podcasts und so weiter alles Mögliche umfassen. Überraschen Sie sich selbst und vielleicht auch uns als Lehrende mit einer äh, entsprechenden äh, Vielfalt in den Projekten. Äh, Projekten, die Sie vorstellen. Sie können natürlich in diesem Kontext auch für sich Herausforderungen identifizieren, die Sie versuchen in diesem Semester zu meistern. Also wenn Sie noch nie zum Beispiel ein Video geschnitten haben, dann stellen Sie sich das doch als Ziel, um zum Beispiel mit diesen digitalen Möglichkeiten zu arbeiten und arbeiten zu lernen im Sommersemester, was dann schlussendlich auch in Ihre Prüfungsleistungen einfließen kann, so dass man auch hier maximale Kreativität und bei maximaler Kulanz auch kreative Lösungen zulässt. Dazu sind alle eingeladen, die an der Fakultät SLK unterrichten. Das vielleicht ganz kurz zu den Prinzipien, die ich hier ganz kurz nochmal in einer zugegebenermaßen nicht sehr gut lesbaren Handschrift, aber es ist nun mal meine, nochmal äh, darstelle. Wenn Sie das nicht lesen können, versuchen Sie den Screen zu wechseln, dass er eine größere Diagonale hat. Wir haben, setzen zentral auf die Dienste Opal und E-Mail für die Distribution von Material und Informationen. Hierüber werden Sie Aufgaben bekommen. Das ist der kleinste minimale, ähm, äh, äh, äh, der kleinste minimale Standard und der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns für die digitale Kommunikation geeinigt haben, fakultätsweit. Darüber ist ein asynchroner Kontakt möglich. Ich empfehle Ihnen darüber hinaus, sich mit dem WebMessenger Matrix auseinanderzusetzen, der neu auf den TU-Servern aufgesetzt ist und in dem sich virtuelle Räume einrichten lassen. Und darüber können ähm, Veranstaltungsbegleitende äh, Formate, Kommunikationsformate etabliert werden, die dann synchroner Natur sind. Und das geht äh, von Chats bis zum Austausch von Präsentationsmaterial und so weiter und so fort, so dass hier auch Kooperation möglich ist und eine Ergebnissevaluation. Ähm, ganz außen stehen, denn eigentlich sollen Videokonferenzen in der digitalen Lehre eher die Ausnahme sein, ähm, die Open-Source-Tools Jitsi und Big BigBlueButton. Jitsi ist bereits jetzt in Matrix implementiert, läuft mit zwei bis fünf Personen recht flüssig es gibt erste Warnungen, dass Sie nicht auf Firefox als Browser setzen sollten, um das Ganze zu benutzen. Und sehr vielversprechender, äh, sehr viel vielversprechender ist die Einrichtung von Testräumen für die Videokonferenzsoftware Big Blue Button. Hier sind zwischen zwei und 100 Personen in einer Konferenzschaltung ähm, möglich. An der TU Dresden wird im Moment mit Konferenzschaltung bis 30 Personen je Raum getestet. Und das ZIH und das Zentrum für interdisziplinäres Lehren und Lernen richtet hier gerade diese Testräume ein. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass im Verlauf der nächsten Woche schon eine Empfehlung ausgesprochen werden kann, ob man zum Beispiel für bestimmte Umgebungen diese Big Blue Button. Webkonferenzen nutzt. Darüber hinaus gibt es noch eine Menge zahlreiche kommerzielle Dienste. Welchen Dienst die TU Dresden schlussendlich favorisiert, ähm, ist, steht zum, darf zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Es laufen Gespräche mit unterschiedlichen Anbietern. Ähm, die größten am Markt sind im, ähm, äh, Office 365 mit Microsoft Teams, ähm, die Google Suite mit Hangouts Meet und freilich Zoom. Ähm, lassen Sie sich aber überraschen, ob es einer der Großen wird. Ähm, auch das erfahren wir, denke ich, im Verlauf der nächsten Tage. Schlussendlich können Sie auch asynchrone Formate vorbereiten, was ich sehr empfehlen möchte aus Erfahrung. Entweder nehmen Sie Audiokommentare ähm, und Audiospuren auf zur Präsentation und ähm, setzen diese in Podcasts, also in Reihen von äh, regelmäßig aktualisierten äh, Audiospuren ähm, äh, oder Sie setzen sie in Witcasts, das heißt in Videoformate, die ebenfalls in Reihe zum Beispiel Lehreinhalte transportieren können. Das zunächst von meiner Seite, ähm, nur zur Information und Vorbereitung auf das Sommersemester. Hier ist bestimmt in den nächsten Tagen noch sehr viel möglich und es wird noch sehr viel Veränderungen geben. Ich möchte Sie herzlich einladen dazu, dass Sie die, ähm, das Aussetzen der Präsenzlehre nicht nur als Katastrophe framen, sondern es gleichzeitig als Chance ähm, ähm, verstehen, nämlich, ähm, dass wir erproben können, wie wir als Fakultät in äh, Zeiten der Digitalisierung Lehre bestenfalls gut gestalten. Hier gibt es viele, viele, viele sehr gute Ideen, ähm, die auf ganz unterschiedlicher Basis aufsetzen. Ich möchte Sie um eins bitten, wenn Sie um Feedback gebeten werden, bitte geben Sie immer direktes Feedback, ähm, denn auch für uns ist diese Erfahrung gänzlich neu. In diesem Sinne... Auf ein hoffentlich spannendes Sommersemester freue ich mich schon mit Ihnen und äh, bin ganz herzlich bis in zwei Wochen spätestens auf dem einen oder anderen Kanal. Ihr Alexander Lasch